An guten Tagen denkt man hey ich bin schon ein geiler Seich. Ich tanze auf fünf schönen Hochzeiten, fünf schöne Tänze. Oder? Und an den schlechten Tagen denkt man, ich tanze nichts. einigermaßen gut. Mein Name ist Simon Küffer und ich bin im Doktorprogramm von Uni und vor HKB, das heisst Sinta. Und dann mache ich Rap als Tommy Verseri. Ähm, und habe noch zwei kleine Kinder. Ja, tatsächlich ist es Gefühl, es ist alles ein, zu viel. Es ein hart. Aber Es ist also so ein guter Sinn. Also ich bin überhaupt nicht irgendwie kurz vor Burnout oder irgendwie völlig erschöpft. Weißt du, es ist so nach, wie nach Undankbarkeit auf eine Art oder? Wo, wo, wo Man auch so, wie, wie, wir organisieren eigentlich haben coole Leute und haben geile Gefäße. Das stimmt auch. Weißt du. Aber immer, wenn ich war, han ich es eigentlich sehr äh, fruchtbar. Gefunden. Aber es konfligiert halt gleich teilweise mit ihrer Lebenssituation. Oder? Eine Zeit lang war ich auch mit meinem Rap-Partner, mit dem Desmentes. Ähm, ich war ein paar Vorlesungen, das war immer sehr lustig. Und eine Zeit lang haben wir extrem viele Sachen parallel gelesen und uns so mit dem gleichen Zeit beschäftigt. Und von dem ist viel eingeflossen, so, vor allem so beim BM bei Abend, das heisst die das ist wirklich so, dass, auch wenn ich das höre, denke ich wirklich so die, irgendwie an die Uni-Zeit. Wie wir zusammen noch irgendwo vor einem Backside, das Dessert holen und die Vorlesung sind gehockt. Ich würde sagen, Bern ist jetzt schon eine Stadt, die einem Raum gibt. Wo so, ich finde, auf eine sehr, sehr, sehr positive Art entspannt ist. So. Und ich glaube, wo die Entspanntheit wahrscheinlich auch die Uni führt auch immer ein bisschen zu, dass man die Sachen etwas ernster nimmt. Man tut sich vielleicht die Themen auch ernsthaft widmen, weil es interessante Themen sind und nicht weil sie unbedingt äh, äh, ein Steggetritt sind her. Und ja. Die Studiengebäude sind noch nicht wahnsinnig hoch. <lacht> Genau.